USCorporation.org präsentiert, wie gründet man eine Firma in den USA? Das ist Heidi. Heidi ist Geschäftsführerin der Globius GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen stellt Hightech-Produkte her und exportiert sie in alle Welt. Die Geschäfte laufen gut und Heidi ist zufrieden. Nun soll die Globius GmbH weiter wachsen. Und da die USA ein Hauptabsatzmarkt für das Unternehmen sind, plant Heidi eine US-Tochterfirma. Sie soll zunächst ganz klein beginnen und dann langsam aber stetig wachsen. Frank aus der Geschäftsleitung wird diese Firma führen und freut sich bereits auf seinen Job. Heidi wünscht sich eine möglichst schnelle und unkomplizierte Gründung für das Tochterunternehmen, damit es sich so schnell wie möglich um seine Kernaufgabe kümmern kann, den Absatz in den USA weiter anzukurbeln. Wer kann bei solch einer Gründung helfen? Durch Recherchen im Internet stößt Heidi auf das Unternehmen Alton. Alton unterstützt deutschsprachige Gründer seit 2005 bei der Gründung einer Limited Liability Company, kurz LLC, oder einer Corporation. Beide sind US-amerikanische Rechtsformen für Unternehmen. Und eine LLC oder Corporation, die Alton im Namen des Kunden in Florida gründet, bietet dem Gründer viele Vorteile. Sie schützt das Privatvermögen des Kunden, sie lässt sich bei Bedarf von einer einzigen Person gründen und führen. Sie muss keinen einzigen Cent Kapital nachweisen und sie kann weltweit geschäftlich tätig werden. Mit Unterstützung von Alton dauert der gesamte Gründungsprozess für solche Unternehmen nur wenige Tage. Das überzeugt Heidi. Sie beauftragt Alton deshalb mit der Gründung der Globius Inc. Für die Gründung muss niemand aus der Globius GmbH in die USA reisen. Alles, was benötigt wird, kann per Post und E-Mail erledigt werden. Mehr nicht. Alton übernimmt für Heidi sämtliche Formalitäten, die für die Gründung der Globius Inc. notwendig sind. So bekommt die Globius GmbH innerhalb kurzer Zeit ihre Tochtergesellschaft. Das ist gut, aber Heidi möchte noch mehr, da die US-Tochterfirma möglichst schnell einsatzfähig sein soll, interessiert sie sich auch für weitere Dienstleistungen von Alton. Damit Frank in den USA leben und arbeiten darf, ist beispielsweise eine Genehmigung der USA nötig. Eine Green Card muss aber nicht unbedingt sein. Es reichen oftmals auch die US-amerikanischen Visa E1 und E2, Handels- oder Investorenvisum. Alton hilft daher Frank, das E1-Handelsvisum zu beantragen. Er kann damit fünf Jahre lang in den USA leben und arbeiten. Das Visum lässt sich anschließend mehrfach verlängern. Mit Hilfe von Alton erhält Frank das Visum innerhalb von nur wenigen Wochen und kann es sofort nutzen. Noch mehr? Ja, Alton kann noch mehr für Heidi tun. Da Florida der Standort des Unternehmens wird, kann Alton der Globius Inc. bei der Suche nach einer passenden Gewerbeimmobilie helfen. Für die Globius Inc. findet Alton schnell ein optimal gelegenes Großraumbüro in Miami. Und für Frank gibt es ein schönes Häuschen am Meer, gar nicht weit vom Büro entfernt. Noch mehr? Ja! Im Lauf der Jahre hat das Unternehmen sich in den USA ein Netzwerk aus vielen kompetenten Anwälten und Steuerberatern aufgebaut. Das Know-how, das sich in diesem Netzwerk bündelt, steht auch allen Alternkunden zur Verfügung. Sie können beispielsweise darauf zurückgreifen, wenn es um Steuerfragen geht oder um rechtliche Bedingungen fürs Marketing, um Handelsverträge oder US-Gesetze rund um Personalfragen. Das alles sorgt dafür, dass die Globius Inc. sehr schnell starten kann und beste Chancen hat, sich als erfolgreiches Unternehmen in den USA zu etablieren. Heidi ist zufrieden, Frank ist auch zufrieden und Alton ist zufrieden, weil Heidi und Frank zufrieden sind. Und was Alton für Heidi, Frank und das Unternehmen Globius getan hat, kann es auch für andere Unternehmen aus verschiedensten Branchen tun. Für IT-Unternehmen, Finanzdienstleister, produzierende Unternehmen, Dienstleister, Hightech-Unternehmen. Einfach für alle Arten von Unternehmen. Auch für Ihres. Besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Webseite unter www.uscorporation.org oder rufen Sie uns an unter 0800 267 7672.